Guten Morgen, eine schöne Nachricht, weil der Druckmacher, Druckmacher hatte mich darauf hingewiesen, ähm, auf einen Artikel in der Welt. Es handelt sich allerdings um Satire, aber ich lese es euch vor und es steckt eine Botschaft darin. Ihr werdet es ja selber hören. Lehnt euch zurück, hört einfach zu. Es wird spannend. Satire in der Welt, damit Ruhe ist. Querdenker werden zuerst geimpft. Ein Artikel vom 10 .11 20. Lesedauer zwei Minuten von Jean Gnatzig. Hier ein Bild und unter dem Bild steht, tolle Nachrichten für Querdenker, an Ihnen wird der Corona-Impfstoff ausprobiert. Die Entscheidung steht, Teilnehmer der Querdenken-Demonstrationen sollen als erste gegen Corona geimpft werden. Und zwar, sobald sie im Freien gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht verstoßen. Wer soll als erstes den von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus erhalten? Das ist ein Link, wenn man da draufklickt, dann führt das zum weiteren Artikel. Nach langen Überlegungen haben sich die Bundesregierung, die Polizei und der Expertenrat für Verschwörungstheorien auf eine Personengruppe verständigen können. Demnach sollen zuerst alle Teilnehmer von Querdenkendemonstrationen oder ähnlichen Protestkundgebungen geimpft werden, sobald sie sich, wie am 7. November in Leipzig, zu Zehntausenden, so viel, unter Missachtung sämtlicher Abstands- und Hygienregeln in deutschen Innenstädten aufhalten. Zwischenüberschrift Gesundheitsämter reagieren erleichtert. Laut der Impfkommission handele es sich bei Menschen, die die Existenz des Virus anzweifelten und mit Gewalt auf polizeiliche Anordnungen reagierten. Hm um die zweifellos gefährlichste Risikogruppe für die Gesundheit anderer. Deshalb sei es wichtig, dass Sie als Erste in den Genuss des Impfstoffs kämen, so das Expertengremium. Zum Glück sei eine Massenimpfung der Querdenker und Gesinnungsgenossen recht einfach, freut man sich in den ohnehin schon überlasteten Gesundheitsämtern bundesweit. Zwischenüberschrift, Polizei bekommt Sonderausrüstung. Zur Verabreichung des Impfstoffs soll die Polizei nämlich mit speziellen Blasrohren ausgestattet werden. Da die Demonstranten für gewöhnlich sehr nah beieinander stehen, dürfte es für die Beamten kein Problem darstellen, die Patienten mit den Mikropfeilen zu treffen, deren Spitzen zuvor mit dem Impfstoff getränkt wurden. Für äußerste Notfälle stehen mit dem Corona-Vakzin befüllte Wasserwerfer bereit, die als Impfduschen eingesetzt werden können. Mhm. Aus Rücksicht auf die große Zahl der Impfgegner, die sich bei den befinden, in den Querdenkenreihen befinden, zeigt sich die Polizei kompromissbereit. Man werde nur diejenigen impfen, die sich auf öffentlichen Plätzen in unüberschaubar großen Gruppen ohne Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht aufhielten, lautet die Vorgabe. Und jetzt kommt die Botschaft, liebe Leute. Wer zu Hause bliebe, das Virus ernst nehme und alles dafür tue, niemanden anderen anzustecken, habe hingegen nichts zu befürchten. Befürchten. Impfung. Befürchten. Jetzt könnte man die ganze Sache umdrehen, ne? wer sich zuerst anstellt, um sich impfen zu lassen, ja, der hat dann wohl was zu befürchten, oder wie, oder sollen wir uns jetzt fürchten? Es steckt immer was dahinter, hinter Gerüchten, hinter Witzen, hinter Satire, Komik, es steckt immer etwas dahinter. So, bei alledem, es gilt ein Spruch, und zwar, Wilhelm Busch sagte mal, nur eine starke Regierung erlaubt das Singen verbotener Lieder. Auch das sollte uns zu denken geben. Und wenn man jetzt schon auf dieser Art um sich beißt, hm, dann lässt das hoffen. Deswegen auch den schönen grünen Rahmen. Denn das ist eine gute Nachricht. Mit dieser guten Nachricht erstmal einen schönen Tag für euch. Und jetzt kommen die Links. Ne? Wie komme ich an den Artikel ran? Direkt an den Link. Das steht, mit dem Handy ist es ja ein bisschen komplizierter. Da wird 300 Mal am Tag das Ding angeklickt hier. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Und hier kommt der Link zum Kommentieren. Habt einen schönen Tag. Ich hab ihn. Tschüss.